Ist der Emil noch beunruhigt? Der Emil ist die Ruhe selbst. Er hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Hofer, findest du, dass sie die Lage jetzt beruhigt hat? Ist eine Scherzfrage, oder? Was beunruhigt dich denn? Na, alles zaubern, ich kann einfach nicht abschätzen, woran ich sterben werde. Gebete, jetzt halt nicht Reden, du musst halt den Augenblick genießen. Aber der Augenblick ändert sich doch augenblicklich, ich komme vorher vor, wie beim Auto reinigen. In Führung liegt das Team Antibiotika. Als größte Krise der Menschheitsgeschichte setzte sich eindeutig vom übrigen Feld ab. Antibiotika oder das Fehlen derselben bringt tödliche Infektionen wieder zurück und wird die menschliche Population merklich reduzieren. Aber, aber jetzt gibt die Klimakrise Gas in einer unglaublichen Auffall, er setzt sich das Ding Klima an die Spitze des Feldes und lässt die Konkurrenz weit hinter sich. Nur ein paar Grad Erderwärmung führen bereits dazu, dass das Eiweiß im menschlichen Körper zu kochen beginnt. Das wird etliche Regionen auf diesem Planeten absolut unbewohnbar machen. Beste Aussichten, doch verbrennen und verdursten, bevor ich schmerzvoll an meiner Hüftoperation sterbe. Nicht so negativ, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Okay. wer soll denn die Klimakatastrophe noch toppen? Ach, Hofer, da gibt's Möglichkeiten. Aber jetzt tut sich was im hinteren Feld. Team Virus mit seinem neuen Fahrer Corona löst sich vom Feld und nutzt den kurvigen Teil der Strecke, um sich gekonnt durch immer neue Varianten vorbeizuschlängeln. Die Gegner versuchen es mit Ausbremsen, aber zu wenige machen mit. Sie lassen ihre Wagen weiter im Gas stehen und einfach weiterrollen. Corona nutzt diese Untätigkeit und durch einen äußerst geschickten Zickzackkurs am Inneren der Fahrbahn entlang gelingt es dem Virus schließlich, die Führung zu übernehmen. Also das ist entspannt. Ich bin dreifach geimpft und genesen. Also 4G sozusagen. Mir kann da nichts passieren. Ja, schon. Aber es tut sich da eine Gelegenheit auf. Irgendwann im Laufe der Zeit wird es eine Variante geben, die auch dich erwischt, mein lieber Hofer. Und wenn du Glück hast und überlebst, dann könntest du immer noch an den Langzeitfolgen dahin vegetieren. Ja, aber das trifft ja dann alle. Ja, eh. Außer, was anderes ist schneller. Jetzt tut sich was, ganz am Ende der Schlange! Teamkrieg schaut aus. Auf der Geraden gibt, kriegt jetzt Gas und setzt sich souverän an die Spitze. Die Investitionen der letzten Jahrzehnte haben sich ja immer wieder gelohnt. Aber speziell die Finanzspritze von mehreren hundert Milliarden Euro in den letzten Wochen bringen Teamkrieg unerwartet ganz nach vorne an die Spitze. Mag schon sein, dass es Krisen gibt, die schneller im Ziel sind. Aber du weißt schon, dass das ein ist, bei dem keiner ausfällt. Du meinst, die kommen alle ins Ziel? Ja. Nicht nur das, ich glaube auch, die kommen alle gleichzeitig ins Ziel. Ich sterbe also, an einem Hitzeschlag ausgelöst durch Dehydrierung samt Infektion, die ich mir beim Zwiebelschneiden zugezogen habe, intubiert auf der Corona-Station eines Krankenhauses liegend, das von einer Hyperschallrakette die Luft gesprengt wird? Klingt unwahrscheinlich, aber das könnte passieren. Und das soll mir jetzt beruhigen? Naja, wenigstens war es das. Das ist ja schon mal was. Toy, toy, toy.